So, los geht's, ne? <lacht> das ist auch okay. Jetzt geht's los. Ja. Hallo liebe Menschen, ich bin Micha. Ich bin Helena. Die erste Woche Crowdfunding für Sanktionsfrei ist jetzt fast geschafft. Und seitdem ist so krass viel passiert. Ja. Über 22.000 Euro sind schon zusammengekommen. Über 700 Menschen haben sich finanziell beteiligt. In den sozialen Netzwerken ist der wahnsinnlos. Menschen schreiben uns E-Mails, dass, ähm, dass sie jetzt eigene Flyer für uns gebaut haben. Mehrere Menschen haben uns in mühevoller Kleinstarbeit äh, unser, unsere Pressekonferenz, unser Video untertitelt. Und ähm, dafür ich sind wir wahnsinnig dankbar. Vielen Dank, es ist eine Riesenfreude, mit euch dieses Projekt zu starten. Wir fühlen uns unheimlich gewertschätzt. Wir waren in den Medien, bei RTL, in anderen Fernsehsendern, im Radio. Den ganzen Tag geht es hier rund und wir sind völlig überwältigt. Also auch von mir nochmal ein Dankeschön, Es ist unglaublich, wir haben jetzt schon 22.000 Euro gesammelt. Das ist so viel Geld in so kurzer Zeit von so vielen verschiedenen Leuten. Wir haben über 700 Unterstützer und ähm, wir glauben, es können auch richtig viele mehr werden, denn auch Kleinspenden helfen uns und wenn ihr euren Freunden von uns erzählt und nicht müde werdet, sanktionsfrei zu verbreiten, darauf sind wir richtig angewiesen. Es ist total. Also jede Unterstützung hilft uns und ähm, ja, macht einfach weiter, so wie ihr jetzt seid, weil es ist richtig, richtig gut. das macht total Spaß. Und äh, wir kriegen ganz viele E-Mails von euch. Wir haben versucht, auf alles zu antworten. versuchen es immer noch, aber wir kommen kaum hinterher. Ähm, bitte seht uns nach, wenn es hier und da noch ein paar Tage dauert. Die häufigsten Fragen haben wir jetzt in einem Blogpost beantwortet. Und wir haben einen Bereich mit häufigen Fragen auf unserer Internetseite sanktionsfrei eingerichtet. Da könnt ihr mal reingucken. Ähm, ansonsten herzlichen Dank. Lasst uns gemeinsam die Sanktionen abschaffen. Wir melden uns hier bald wieder. Vielen Dank und bis bald. Danke, danke. Tschüss. Ciao.